Guten Tag meine Damen und Herren, ich bin Daniel Mönch. Ich habe heute den vorletzten Vortrag gehört. Ich beschäftige mich auch nochmal mit dem Thema Cloud Computing. In, unserem, in meinem Fall gehe ich auf Google Apps ein. Das ist bestimmt jedem schon mal ein Begriff gewesen, der schon mal mit Google zu tun hatte. Ein kurzer Hinweis von weg, die Literaturangaben auch meinen Folien sind die Kurztitel, wenn sie die vollen Literaturangaben haben wollen, die stehen natürlich auf dem Handout, ähm, da musst du nachvollziehen. Nun, jeder hat bestimmt schon mal eine Werbung gehört, davon die Telekom Cloud oder Microsoft Cloud Services. Was ist das? Nun, darum geht es in meinem Vortrag. Ich sehe gerade, hier ist das. Ich, eigentlich abgeschnitten. ich möchte kurz noch mal darauf eingehen, was ist ein Cloud Computing. Die Ausprägungsform haben wir ja eben schon mal gehört, aber ich kann mir ja vielleicht noch mal was Ergänzendes dazu sagen. Dann möchte ich mir äh, in, in Google Apps vorstellen. Was ist das eigentlich? Wie sieht das aus? Gehe auf die Vor- und Nachteile dieses... Pakets ein und im, äh, im, am Ende werde ich nochmal auf die Herausforderung für das Informationsmanagement eingehen, wenn man sich denn dafür entscheidet, Google Apps oder allgemein also auf irgendein anderes Cloud-basiertes, äh, cloud einen anderen Cloud-basierten Dienst in sein Unternehmen einzuführen. Nun, wenn Sie sich den Begriff Cloud Computing vorstellen Gehen Sie mal kurz in sich, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn? Internet, oder? Haben Sie eben schon gehört, das ist eine Metapher fürs Internet. Nun, jetzt stellt sich für mich allerdings die Frage, ist das wirklich so? Denn, viele von euch ganz vielleicht noch kennen, vor zehn Jahren, was hat man denn da gemacht? Da hatte man doch auch seine Dateien irgendwo konnte sie auf einen Webserver äh, Web laden, E-Mails konnte man online checken. Cloud-Computer gibt es erst seit 2006 oben. Was ist da jetzt dann neu? Ist das wirklich Internet? <lacht> Meines Erachtens nach, nein, das ist nicht, das ist, ist, ist äh, zu wenig. Denn ähm, das vorhin schon gesagt wurde das National Institute of Technology, das hat erst letztes Jahr eine richtige Definition von Cloud Computing geben können, sagt, es gibt fünf Kriterien, die Cloud Computing ausmachen. Zum einen, klar, ein Netzwerkzugriff, deswegen ist ja dieser Begriff mit dem Internet erst entstanden, in Verbindung mit Cloud Computing, aber das geht nicht nur aufs Internet bezogen, sondern allgemein auf Netzwerke bezogen, das heißt auch lokale Netzwerke, Unternehmen zum Beispiel. Dieses Netzwerk wird dann einfach mit ganz normalen Browsern zugedrücken zum Beispiel und wird genutzt. Als zweites zeichnet Cloud Computing aus, dass es ein On-Demand-Selbst, eine Selbstbedienung ist. Das heißt, je nach, je nach Bedarf, was ich brauche als Anwender, stelle ich die Anforderungen und ich bekomme das auch von dem Anbieter von, dem Cloud, von, der, von der Cloud Service. Als drittes... Das ist für den Anwender so nicht sichtbar, und zwar die Poolbilder von Ressourcen. Der Anbieter von einem Cloud-Service hat im Hintergrund einen ganzen ein Cluster von Systemen, virtuelle Systeme und Server, und die werden zusammengefasst und Wurden gleichzeitig zur Verfügung gestellt. Wir haben alle da gleichzeitig <lacht> und Je Nachdem, wie groß der Bedarf von den Kunden ist, werden die Ressourcen dynamisch zugewiesen. Das heißt, als Viertes diese Ressourcen müssen sehr flexibel sein. Immer braucht mehr, man ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, muss das alles zugewiesen werden oder auch wieder reingegeben werden, wenn es gar nicht mehr gebraucht wird und es halt jemand anderem zu geben. Das ist natürlich nur möglich, wenn das fünfte Kriterium, diese Dienste messbar sind. Es muss geschaut werden, wann braucht ein Kunde mehr Leistung, wann nicht mehr oder auch zum Abrechnen der Dienste. Für braucht man das auch, oder auch allgemein, wenn man einfach nur das System überwachen will, sicherheitsmäßig zum Beispiel. Das sind so die fünf Kriterien, die Cloud Computing ausmachen. und Jetzt sieht man vielleicht auch mal, dass Cloud Computing nicht einfach nur etwas im Internet machen ist, sondern dahinter steckt einfach ein Paradigma für eine Struktur, eine Infrastruktur, die für uns als Anwender nicht sichtbar ist, aber im Hintergrund hochflexibel ist und auf Knopfdruck sozusagen verfügbar ist. Dementsprechend Cloud, ist gleichzusetzen mit einer Infrastruktur, die Cloud Computing überhaupt ermöglicht. Zu den Ausprägungsformen, die hatten wir eben schon gehört, da möchte ich nicht nochmal sehr viel dazu sagen. Das Schichtenmodell gibt es einmal als Ausprägungsform, das ist einfach nur eine Einteilung in den Abstraktionsebenen, ja, auf der Infrastrukturebene oder auf der Softwareebene. Oder die Liefermodelle Public Cloud und, und Private Cloud, da möchte ich vielleicht noch kurz drauf eingehen. Beim Schichtenmodell brauche ich glaube ich nicht noch weiter zu sagen. Public Cloud bedeutet, dass jeder darauf Zugriff hat, unabhängig wo das Ding, wo diese Cloud überhaupt liegt. Jeder, der auf Google geht, auf google.com und zum Beispiel E-Mail auswählt oder so irgendwas, ist sofort in der Cloud drin. Nichts so dafür bezahlen. Jeder hat Zugriff. Dagegen gibt es, ich gehe von oben nach unten durch, die Community-Clouds. Das bedeutet, wie wir schon gesagt, äh, vorhin schon gesagt haben, dass mehrere Organisationen sich zusammenschließen und ein gemeinsames Interesse haben und dadurch eine eigene Cloud haben, in der sie arbeiten können. Nun, das geht dann weiter bis zur Private Cloud, wo nur ein Unternehmen seinen ganz privaten Zugriff hat. Nun ist aber, das habe ich eben schon gemerkt, ist das Problem aufgetreten, wie man dieses Private und Public auslegt. Das Private, also diese beschränkten Community und Private, nenne ich jetzt mal beschränkte Clouds, heißt nicht, dass die lokal gehostet sind, oder so, in einem lokalen Rechenzentrum oder sowas. Das ist völlig irrelevant. Wer oder wo das gehostet wird, hat damit nichts zu tun. Es hat nur mit dem reinen Zugriff zu tun. Wer hat auf diese Cloud Zugriff? Das macht allein Private oder Public Cloud Computing aus. Gut, das Hybride. Und dann dieses Zwischenmodell, wo dann nochmal Schnittstellen zwischen verschiedenen Cloud-Infrastrukturen bestehen, um sich halt gegenseitig zu ergänzen oder vielleicht auch Kapazitäten auszutauschen. Kommen wir jetzt nun zu Google Apps. Google Apps ist ein, eine, ein System, welches auf, dem, auf der Schichtenmodell eben Software as a Service auftritt. Das heißt, wir haben Anwendungen, also konkrete Anwendungen für den Anwender und bei den Liefermodellen diese beschränkten Cloud-Systeme. Das heißt, wir hosten Google Cloud für ein bestimmte, eine bestimmte Domain. Wir haben zum Beispiel eine Webseite, tuilmernau.de und für tuilmernau.de setzen wir Google Apps auf. Das macht Google Apps zu einem, einem Service für beschränkte Clouds, Cloud oder Community Cloud. Es ist so, dass diese, dass, dass die Cloud selber, das Google Apps, wird nicht von uns selber gehostet. Das ist komplett bei Google. Alles über Internet. Wir selber haben dafür drauf keinen Zugriff, wo wir das speichern wollen. Gut, also Google Apps, was ist das eigentlich? Das ist einfach eine Office-Lösung. Ja, soll in Microsoft Office zum Beispiel ablösen können, ist aber komplett äh, internetbasiert und hat immer so Sachen wie E-Mail, Kalender, Kontaktverwaltung und und und da gibt es dann auch einen äh, Google Web Apps, einen Store, also so wie heutzutage einen Web-Store hat, einen App-Store hat und äh, damit kann man dann seine, äh, seine Google Apps sozusagen noch extrem erweitern, mit Plugins weiteren Programmen. Was man möchte, da gibt es eine riesen Auswahl, womit man sich da behelfen be be be kann. Gut, ich möchte Ihnen nun Google Apps einmal kurz im und vorstellen. Vielleicht dazu ist gesagt nochmal, ähm, es wird ja für äh, bestimmte Domains aus aufgesetzt, ja, also zum Beispiel theorem.de. Äh, das bedeutet aber auch, dass dann, wer keine Domain hat, keine eigene Domain im Internet hat, darauf erst erstmal so keinen Zugriff hat. Deswegen habe ich die, ähm, eine unbestätigte Domain genommen, hier habe auch mal eine Fantasien-Adresse genommen und kann dadurch aber nicht auf die einzelnen Anwendungen zugreifen. Das ist aber kein Problem, weil die einzelnen Anwendungen sowieso frei verfügbar sind. Google.com, wie schon gesagt, oben E-Mail auswählen, Text- und Dokumente auswählen, schon kann man darauf zugreifen. schon bin ich aber in der Public Cloud, nicht nur in der Private Cloud. Gmail, hat bestimmt jeder schon mal gehört. E-Mail-Programm, kann im Prinzip Google, Microsoft Office, Outlook äh, ablösen. Im Großen und Ganzen ist ein sehr mächtiges E-Mail-Tool. Wenn man das mal ein bisschen äh, anpasst, kann das ziemlich überfordert sein für den ersten Augenblick auch. Mal kurzer Überblick: Man hat seine Inbox, ja, die, man kann die Alternativ auch so ausstellen, dass die schon mal vorsortiert wird für wichtige und unwichtige Sachen, das ist dann alles so ein bisschen bestimmt bestimmte Kriterien zu gehen, die man auch einstellen kann. Dann haben wir unten ganz normal ähm, diese ja, Antworten lesen und so weiter von E-Mails. Das ist aber auch Zusatzfeature, also das kann man auch abstellen, bzw. anstellen, ob man das so gleich haben möchte. Links hat man so, äh, die ganzen Möglichkeiten, Labels zu setzen für E-Mails, sodass man sagen kann, okay, das ist für Uni wichtig oder sonst was, die kann man auch finden in einer anderen Schachtel. Wenn wir das mal im den Settings angucken, also die Optionen anschauen, da gibt es auch, was für mich sehr wichtig ist, die Möglichkeit, andere E-Mail-Konten einzubinden, ja, dass man im Prinzip seine von web.de oder sonst was, wo man auch nochmal E-Mail-Kunden hat, die hat ja bestimmt mehr als eine, äh, zusammenfügen kann. Und, was ich auch sehr schön finde, man kann auch im Namen von anderen E-Mail-Adressen schreiben. Also ich habe zum Beispiel meine tol adresse über Gmail laufen. Ich hole über Gmail meine, meine, meine, meine TOL-Mail-E-Mails ab und kann auch über diese Adresse wieder schreiben, ohne dass ich im TOL-Mail-System sein muss. Gmail hat auch eine integrierte Kontaktverwaltung. Also das ist halt so dieses, eine ganz normale Kontaktverwaltung, was man so auch von den Office kennt, mit Adressen, Telefonnummern und so weiter. Besonders ist hier vielleicht noch dran, dass man auch nochmal Verbindung mit Profilen von, ne, hat, die der User vielleicht angegeben hat, und also wenn bei zum Beispiel Google. Plus. Aber da ist es denn auch andere Sachen möglich in Zukunft. Kommt da bestimmt noch mehr. Ja, also Kontakte kann man im Prinzip auch nach Gruppen ordnen und hier auch die berühmten Circles, die man vielleicht mal gehört hat, seit Google Plus draußen ist, das sind im Prinzip auch wie anderes als, als, als Gruppen von Kontakten, wo man sich ein bisschen orientieren kann, wo man Kontakte einordnet. Soweit zu Gmail. Ich habe mal kurz den Kalender gezeigt. Das ist eine Kalenderfunktion, wie man sie eigentlich kennen ja, An sich kann man ändern, wie man möchte. Wochenweise, Monatsweise, Tagesweise. Man kann verschiedene Kalender anzeigen. Auch fremde Kalender kann man anzeigen lassen, soweit sie denn freigegeben sind natürlich. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, von den Kontakten, die man eben schon gesehen hat, die Geburtstage anzeigen zu lassen. Ja, zum Beispiel gestern jemand Geburtstag gehabt. Oder auch ähm, Tasks. Ja. Es gibt auch ganz normale Aufgabenarbeitung, auch mit drin. Das sehen wir auch nochmal hier. Gut, soweit zu Kalender. Ne, noch nicht ganz. Nochmal kurz die Einstellungen gezeigt. Hier kann man im Prinzip ein paar grundlegende Einstellungen machen, wie ja, was ist meine default meeting Length, also meine, meine Standard-Meeting-Länge. Damit kann man dann auch für andere äh, Zeiträume geben, wann man denn bereit ist, ein Meeting anzugehen und so weiter. Und das sind so Kleinigkeiten, die da ganz nett, nützlich sind. Aber ein weiterer großer Dienst von Google Apps ist Google Docs, oder in Deutsch Text und Tabellen. Das also ist im Prinzip ein Dokumentenverwaltungssystem mit ähm, Dokumenteneditoren, also Schreibprogrammen. Kalkulation, Tabellenkalkulation, ein Programm ist alles da drin. Man kann aber auch das ganz normal als Online-Speicher benutzen, ist ein PDF hier sind PDFs von mir drin. Man kann aber auch andere Dateien hochladen, das ist, das ist man frei, ich glaube, ein Gigabyte ist kostenlos. Alles, was drüber geht, bezahlt man dann, ich glaube, im Jahr ein paar Cent. Also, das ist wirklich für, für Privatanwender ein Witz, das ist alles klar. aber die Gigabyte schon mal kurz kriegen, braucht schon ein bisschen was. Ähm, auch hier wieder, man kann die Dokumente nach Labels ordnen, das ist ein bisschen anders als Ordnerstruktur, also es ist wie eine Ordnerstruktur aufgebaut, aber äh, ein Dokument kann mehrere Labels haben und somit gleichzeitig zum Beispiel bei mir im Studium Ordner Master sein oder vielleicht auch bei äh, My, My Own, dass ich da noch drin habe oder sowas. Das Wichtigste an Google Docs ist eigentlich, die Funktion mit anderen zusammenzuarbeiten, in Echtzeit, habe ich hier mal dargestellt, also hier im Raum sind einige, die mit mir schon zusammen das aktiv nutzen, das nutzen wir sehr viel für äh, Mitschriften in, in, in Vorlesungen, also hier das Medienrecht. Ähm, wie man hier sieht, zwei Leute sind drin, die schreiben hier mit fleißig, man sieht das, mit minimaler Verzögerung eintreten, kann Kommentare anbringen, Chat ist drin, alles da, alles persistent, das heißt sofort gespeichert, für alle immer verfügbar. Ist immer mal so offline sozusagen, das ist ja eine nicht. History-Funktion gibt es auch, wo man sagen kann, jemand hat irgendwas äh, weg äh, oder irgendwas verhauen oder irgendwas gelöscht oder sowas, da kann man das auch ganz so einfach wieder herstellen. Hier sieht man schön per Farben dargestellt, wer was gemacht hat. Das kann man schön nachvollziehen und auch wiederherstellen. Das ist wichtig, weil man hat hier diese Share-Funktion. Das ist auch ein großer Punkt von Google Apps. Man kann jede Dateien und Dienste und Informationen mit anderen teilen. Das heißt, man gibt ganz einfach frei, wer hat darauf Zugriff, wer kann das benutzen, wer kann schreiben, lesen und so weiter, kann Sera lesen, kann nur bestimmte Personen lesen. Das kann man darin managen und deswegen gibt es auch diese History-Funktion, um das heißt, jemand dass also man das vielleicht mal aus öffentlich freigeschaltet hat, und dann sind nun zig Leute drauf und löschen da viel Zeug herum, dann kann man das auch wieder rückgängig machen. Text und Tabellen, ja, Kalkulationsprogramm, da brauche ich nicht weiter zu erzählen, das ist halt, man kann mal Text und Tabellen, äh, Kalkulationen damit machen, und was man mit Excel macht. Präsentationen kann man damit halten und vor allem auch erstellen. Das ist so der, der Editierungsmodus, das ist der Präsentationsmodus. Man kann hier unten auch das über das Internet mit anderen zusammen angucken, dass einer sozusagen der Präsenter ist oder Präsentierer ist und andere schauen über das Internet zu. Das wäre das dann soweit, dass man zu einem groben Überblick über die Hauptservices. Das Ganze wird natürlich über ein Backoffice zusammengehalten von Google Apps. Das heißt, man meldet sich dort an man hat auch alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten. Das geht über die Nutzerverwaltung, kann man seine Gruppen verwalten, die im Unternehmen verfügbar sein sollen. Man kann Rechte einschränken, man kann die bestimmte Dienste überhaupt erlauben oder hinzufügen, man kann in den in den Google App Marketplace gehen und da seine Apps hinzufügen zu Google Apps. Sehr viele Apps im Namen. Und äh, hier kann man jetzt auch Richtlinien durchsetzen, dass E-Mails bestimmtes Format haben müssen und so weiter. Das ist natürlich in der freien Version so nicht eingestellt, aber äh, als, als einzelner Endnutzer braucht man das wahrscheinlich auch nicht so. Das ist dann eher für äh, Unternehmen interessant. Gut, schnell zu den Vor- und Nachteilen. Ich habe das mal völlig trennen unscharf. Also das ist nicht trennscharf, ich mache kurz eigentlich äh, von der Richtung betrachtet, dass die Daten alle zentral verwaltet werden. Da könnte man sagen, okay, wir haben eine bessere Zugriffskontrolle und die, äh, die Sicherheitsrichtlinie kann man besser durchsetzen, weil man eben die Möglichkeit hat zu kontrollieren, wer auf meine Daten zugriff, und wie vor allem auch. Es sind Backups einfacher zu fahren, weil alles ist zentral, man braucht eigentlich nur auf den Export zu drücken und schon hat man dann die App ein Backup. Zentrale Kommunikation ist vorteilhaft für Gruppendiskussionen zum Beispiel. Da braucht man nicht erstmal zehn Adressaten in die E-Mail einzutragen und dann kommt da jedes Mal eine E-Mail an, sondern kann man alles zentral machen. Es gibt keine unnötigen redundanten Daten mehr, dass alles mehrfach gehalten wird. Business Management ist dadurch natürlich verbessert, weil alles äh, für alle verfügbar ist, je nachdem wie man halt die Rechte verteilt. Und dadurch, dass man nicht mehr ganze Programme laden muss, sondern nur noch das, was angezeigt werden muss, oder auch übertragen, oder auch seine Eingaben übertragen wird, ist natürlich auch die Netzwerdauslastung und die Transferkosten natürlich deutlich geringer. Was macht das alles aus der Sicht von Google Apps vorteilhaft gegenüber einer ja, zum Beispiel Microsoft Office lokalen Installation? Ja, die Bedienoberfläche ist einfach zu bedienen, also ist relativ äh, sozusagen idiotensicher, kann man sagen. Ähm, man hat geringe Kosten für die Backups, Wartung und Lifecycle Management, das zeichnet Cloud Nokidung allgemein aus. Die Lizenzkosten sind... Äh, Verursachergerecht, das bedeutet, man kauft nicht ein ganzes Paket und äh, hat dann, je nachdem wie viele Leute man hat, große oder niedrige Kosten, oder hohe oder niedrige Kosten, sondern das ist einfach pro User wird das bezahlt. Im Moment liegt es so bei 4 Euro pro User im Monat. Es ist eine hohe Verfügbarkeit und äußerst skalierbar, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe. Clouds glaube, sehr sind sehr, sehr, sehr flexibel. Die Hochverfügbarkeit ist glaube ich 99 99,99 Prozent, bin ich jetzt aber nicht ganz so sicher. Das kann man in den SLAs nochmal nachlesen. Ähm, die IT-Kapitalkosten sind natürlich geringer, weil man hat ja keine lokale äh, IT mehr, für diese Sachen zumindest. Und äh, die Informationen sind nach, äh, also diese Daten sind halt teilbar, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und man kann kooperativ arbeiten. Negativ ist allerdings, dass man einen relativ eingeschränkten Funktionsanfang hat, gegenüber von einem Microsoft Office zum Beispiel. Also es sind schon, dieses, dieses Schreibprogramm ist etwas abgespeckt, man kann damit gut schreiben und arbeiten, allerdings wenn es dann um komplexere Formatierungsarbeiten geht, da sollte man doch lieber das Ganze in Microsoft Office exportieren lassen und dort dann die restlichen Formatierungsarbeiten machen. Es gibt, natürlich, es gibt leider keine angemessene Absicherung gegen Ausfälle von dem Dienst. Wenn Google, App, äh, Google mal ausfällt, dann gibt es da nur bestimmte Vorgaben, dass man da Freitage bekommt, ja, dass man äh, sein, sein Geld sozusagen äh, nochmal in ein paar Tagen extra bekommt. Also da gibt es keine Entschädigung oder sowas, falls da irgendwas verlustig geht oder ähnliches passiert. Man hat natürlich diese Abhängigkeit zu Google, weil es auch proprietäre Systeme sind. Google, Google Docs hat seine eigenen Formate, man kann es zwar exportieren, aber sonst ist es ein eigenes Format. Das erhöht natürlich auch die Gefahr des Logins, dass man Schwierigkeiten hat, den, Benutzer zu, äh, den Anbieter zu wechseln. Google Apps kann man nicht selbst hosten, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Das heißt, es hat dann auch Auswirkungen auf Datensicherheit, und man muss da im Google eine gewisse Vorleistung, Vertrauensvorleistung bringen, dass das auch alles rechtlich sicher ist. Nur noch zu meinem letzten Punkt, den Herausforderungen. Man muss natürlich schauen, wenn, ein, wenn man so ein Google App System einführen möchte, ist es überhaupt nötig. Da man muss die Kosten abschätzen, was, was sind die Kosten, wenn man ein eigenes Rechenzentrum hätte oder die neue Idee gegen die, die Cloud Computing abge, äh, abgegrenzt. Und man muss natürlich auch schauen, ob die Möglichkeiten dafür da sind. Habe ich das Personal dafür? Habe ich die überhaupt Chancen dafür, das zu machen? Readiness for Change, Ability to Change und Need for Change, das sind Sachen aus, dem, aus der Organisationslehre. Wer UFI hatte, UFI 3 vielleicht gehört hat, hat ja, das äh, letztens erst mitbekommen noch. Das ist im Prinzip so ein Modell, das NAR-Modell Das ist aber sind schon wieder zu weit. Es geht einfach nur darum, dass man Strategieänderungen äh, äh, durchführen kann, richtig. Noch wie man das am besten macht. Wenn man Cloud Computing einsetzt, hier auf Google Apps, sollte man natürlich seine Prozesse entsprechend anpassen. Re-Engineering vielleicht nicht unbedingt, das ist dann je nachdem wie, wie aufwendig ist es ist. Außerdem sollte man sie doch mal reviewen, ob das überhaupt alles so passt. Personal muss geschult werden, muss dann mit dem neuen System zurechtkommen. Das Zugriffsmanagement muss etabliert werden, wer hat da alles Zugriff drauf, wie wird das gesteuert, wie laufen Anfragen dafür. Die Datensicherheit und Datenschutz äh, ist ein ganz großes Thema, weil Google Apps bietet keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte meine Daten nur in Deutschland, haben, wie es Amazon macht. Da kann man sagen, bei ja Amazon, bitte hosten das nur in Deutschland und damit ist gut ist da nicht. Das kann überall auf der Welt liegen und deswegen muss man da auch bestimmte rechtliche Rahmen beachten. Vorhin schon erwähnt, der Login-Effekt oder die Abhängigkeit zu Google. Man muss schauen, dass man irgendwie versucht, die Daten interoperabel zu machen oder mit anderen Diensten zusammenarbeiten zu können, dass man nicht komplett abhängig wird von Google. Und falls doch mal irgendwas schief geht und, man, und die Seite zum Beispiel down ist, das muss man natürlich vorher einkalkulieren, vielleicht redundante Serviceanbieter nutzen, dann hat man natürlich wieder das Problem, dass die Portabilität schwierig ist und so weiter. Also dann muss man versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, um das alles irgendwie aufrecht zu halten. Das sind so die Grundprobleme oder Herausforderungen für das Informationsmanagement. Dies wäre es soweit von meiner Seite. Fazitmäßig kann ich sagen, Google Apps ist ein ein sehr gutes Programm für einsteigende Unternehmen, für große Unternehmen, die besonders Wert auf Formalitäten legen, ist es vielleicht weniger geeignet. Gerade auch, weil die, der Funktionsumfang manchmal ein wenig geringer ist als in lokalen Systemen, wie zum Beispiel von Microsoft Cloud Services oder so. Zukunft, die Zukunft bringt interessante Sachen. Ganz frisch ist herausgekommen jetzt äh, sogenanntes Cloud Gaming, das ist noch nicht mal richtig auf dem Markt. Im Moment sind nur Demos verfügbar. Wer auf gaikai.com zum Beispiel mal geht, finde ich, find ich ohne Anmeldung oder sowas, klickt man einfach auf ich möchte dieses und jenes Spiel spielen. Man lädt ein Browserfenster. Man kann hochauflösende äh, Computerspiele einfach so gestreamt spielen. Ja, die, die Daten werden audio, audiovisuell gestreamt auf den lokalen Rechner. Man braucht keine Grafikkarte mehr oder sonst irgendwas. Und die Benutzereingaben, äh, das Schießen, das Herumgucken oder sowas, das wird dann auch wieder zum Server. Gehen. Also ein ganz interessantes Thema, da wird bestimmt jetzt ja noch einiges kommen. Aber wie gesagt, das können wir ja selber mal ausprobieren. Das Schießen. Ja <lacht> ich kann mal kurz äh, wählen, sonst... Vielen Dank, Sarah. Private Cloud so definiert, dass die Private Cloud zugriffsbeschränkt ist. Richtig. So, wenn ich mir bei Amazon ähm, jetzt einen Server biete, der ist auch zugriffsbeschränkt, spiele mir da meine Software drauf, ist es dann eine Private Cloud? Kommt drauf an, was du mit der Software machst. Also es ist ja so, dass äh, die, die Infrastruktur, die Amazon bietet, ist ja selbst ein Cloud Service. <lacht> Diese Infrastructure as a Service. So, und die ist ja public. Genau, die ist public, weil jeder darauf Zugriff hat, man muss klar dafür bezahlen. Aber auf deine eigenen Services, die du dann anbietest, die du darauf aufsetzt, die kannst du dann auch private machen. Also muss man dann nochmal nach den Ebenen unterscheiden. Also die, die, die Infrastruktur, die ist schon public. Also wenn sich jetzt ein findiger Hacker da hinsetzt und irgendwie die Speicherbereiche jetzt von meinem Cloud-Computer ausliest, dann hat er genauso Zugriff auf meine Daten. genauso was will ich ja mal im Prinzip in der Private Cloud vermeiden. Ja, es, es gibt ja auch die Möglichkeit, das auch selber zu hosten, Dass man selber eine so, solche Infrastruktur äh, im eigenen Unternehmen haustet. Aber wie gesagt, das ist nicht das, ist das ausschlaggebende Argument hier. Das ausschlaggebende Argument bei der Private Cloud ist da, also allgemein beim Cloud-Computing, dass ich Transparenz einführe. Also der der Endanwender sieht nicht mehr, was für komplexe Dinge dahinter hängen. Also ich muss jetzt nicht auf zehn verschiedene Server zugreifen, um mir meine ganzen Dokumente zu suchen, sondern durch, diesen, durch die private Cloud. Da kann das zwar immer noch auf den zehn verschiedenen Systemen liegen, aber ich habe nur noch eine Zugriffsstelle. Genau, genau das macht er eigentlich private, in der Private Cloud aus. Ja, man kann das ja äh, intern als, als Serviceanbieter dann, je nachdem, Verbinden. Das ist dann diese hybride Cloud, die man hat, dass man seine privaten Daten, seine privaten äh, äh, Infrastrukturen mit zum Beispiel öffentlichen verbindet und dann Schnittstellen bildet und sowas. Das ist aber für den Endanwender, wie, wie du schon gesagt hast, überhaupt nicht ersichtlich. Das ist für die völlig irrelevant. Ähm, Sie haben auf der Folie. Moment, ich habe 12, links das Bild einer Pyramide verwendet. Ja, Sie fragen bestimmt, warum SAS ganz breit und unten steht, oder? Richtig. Das hat einfach damit zu tun, ich habe diese, Anwendung, äh, diese Ansicht gewählt, weil ich hier von der Breite der Anwendungsmöglichkeiten ausgehe. Infrastructure as a, as a Service. <lacht> bietet nun mal nur Infrastruktur-Sachen an. Es ist in der Regel Speicher, Online-Speicher und Rechenleistung. Das ist so im Grunde alles, was man machen kann. Es gibt natürlich bestimmte Abweichungen, äh, Regelungen, also was will ich mich. Ähm, Varianten davon, aber im Grunde war es das. Und je höher man geht, hier ist die Entwicklungsebene, da kann dort jede beliebige Entwicklungsumgebung sein, die im Prinzip der jeweilige Anbieter vorsieht und darauf basiert dann die Software-as-a-Service, was alles sein kann. Jede beliebige Anwendung, die man sich denken kann, ist Software-as-a-Service, die dem Endnutzer im Prinzip ersichtlich ist und die er nutzen kann, vielleicht noch ein wenig konfigurieren kann, aber das war es auch schon, aber diese Bandbreite ist viel viel breiter, die man machen kann, als auf so einer Infrastruktur, -Ebene. deswegen habe ich diese Ansicht. Ansonsten würde ich das Fundament immer nach unten setzen. Ja, natürlich. Ich, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob ich so oder so rum zum Schluss suche. Sie hatten ja zum Anfang, als Sie Cloud Computing vom Internet abgrenzten, ähm, auch äh, das Beispiel gewählt, einen ähm, über das Internet zur Verfügung gestellten E-Mail-Dienst. Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt Zurück erinnere, vor zehn Jahren, da gab es solche Unternehmen wie AOL noch, die sowas auch machten, oder dann auch schon gmxwerk.de, wo ähm, ich das Internet bestimmte Dienste, zum Beispiel E-Mail-Dienste, nutze, nutzen konnte. Genau. Ist das in Ihrer Meinung nach kein Cloud Computing? Das war damals noch nicht, die, die Ansätze waren vielleicht da. Aber damals äh, gab es noch nicht diese Möglichkeiten dieser Tool-Bildung. Damals war im Prinzip ein Web da hatte man in, in seinem Rechenzentrum x Webserver stehen. Web.de hat dann zum Beispiel 100 Webserver stehen und da gibt es einen, einen bestimmten Load-Balancer, eine Management-Schicht, die dann die User auf die entsprechenden Server schickt. Das ja, heute anders. Das, ist, das Prinzip ist nicht viel anders, aber es ist transparenter, das ist viel schneller, was dort möglich ist. Also es gibt Möglichkeiten, sobald, man könnte das nochmal abgrenzen, damals gab es halt nur diese physikalischen Server, die zur Verfügung stehen, und die laufen und die laufen unabhängig, wie viele Nutzer überhaupt da sind. Ja, das, Deswegen hat Amazon ja auch gesagt, ich brauch, wir brauchen zum Weihnachtsgeschäft extrem viele Server, weil dort so viele Kunden auch versuchen, auf unserer Webseite etwas zu kaufen und was ist mit dem Rest des ja Jahres, da liegen diese so Drach. Also hat man gesagt, wir brauchen eine dynamische Lösung, die, je nachdem wie viele User gerade Bedarf haben an unserem Service, neue Webserver aufsetzt. Und diese Infrastruktur eben, die hier angesprochen ist, ist da ganz wichtig, weil dann nämlich auch ganz automatisch neue Server aufgesetzt werden können. Und auch wieder freigegeben werden. Da braucht der Anbieter selbst gar keine Hand, an mehr, äh, keine Hand mehr anzulegen, sondern das äh, Konfigurationssache ist das nur. Also eine andere Möglichkeit, die Frage zu beantworten, wäre ja auch anhand der Definitionsmerkmale von also Cloud Computing, das zu definieren. Ja Und ich denke, das war das auch schon Cloud Computing, weil also zumindest nach den Definitionsmerkmalen, die wir vorhin gesehen haben, Dann hat es damals bloß noch nicht so genannt, es gab den einfach wenn später aufwertet, ja. aber die, ähm, das ist, aus meiner Sicht auch damals schon vor zehn Jahren typische Cloud mit zwei zweite sehr Was würden Sie denn einschätzen? Warum bietet Google denn so eine Breite an Leistungen an? Das monetäre kann es ja nicht sein. Wir können das ja alles rein nutzen eigentlich. Hm. Ja, man hat ja natürlich Netzeffekte da. Herr Je mehr Leute auf Google zugreifen, desto mehr attraktiver wird der Markt für Werbekunden. Das sind indirekte Netzeffekte, die da auftreten. Und äh, ja, die, der Werbemarkt ist nun mal eine der wichtigsten Einnahme von Google und deswegen ist das schon ganz äh, äh, zudem, wenn man natürlich äh, die Leute kostenlos auf sein System lässt, durch Google Apps, dann ist das natürlich auch kostenlose Werbung für Google Apps als Unternehmen. Ja, die müssen das ja halt dann kaufen, es sei denn, sie wollen das halt nicht auf ihrer Domain haben oder sowas. Aber das ist dann im Prinzip so Kundenakzeptanz, auch mit, mit Kundenakzeptanz zu schaffen, mit branding ja, Ich hätte noch eine Frage zu Folie 19. Haben Sie gesagt, ich habe keinen Einfluss, wo die Cloud liegt. Bei Google ja. Apps, ja. Genau. Ich war halt Bei Amazon habe ich den Einfluss, ja. dass ich... Ich weiß nicht genau, wie das ist. Kann ich da entscheiden, europäischer ja. Raum oder sogar schon auf Deutschland? Ich glaube, das machen. geht sogar bis auf Deutschland- und Gebietsebene. Auf regionalen Ebene geht das sogar schon. bin ja. mir aber nicht so sicher, da bin ich so Da wäre ja das Problem für europäische Unternehmen vor allem, die harten Datenschutzrichtlinien umzusetzen, der, ja. der EU. Ähm, wo geht denn da der Trend hin? Geht, oder kann vielleicht Google Apps auch irgendwann? Wird das anbieten? weil sonst würde es sich für Unternehmen nicht lohnen. Richtig, das ist auch diese Herausforderung, die ich da bin habe, das Informationsmanagement, dass man im Prinzip auf den Datenschutz achten muss. Ich denke, in Zukunft wird der Trend dazu hingehen bei Google Apps, weil ihnen bleibt nicht viel anderes übrig, um im Prinzip auch deutsche Unternehmen, also gerade in Deutschland ist ja bekannt für seinen Datenschutz, überzeugen zu können. Deswegen werden wir über kurz oder lang gezwungen sein, dort etwas in der Richtung zu machen, dass das auswählen kann. Wäre das dann direkt Server in Deutschland oder, oder, oder sind die Daten trotzdem in Amerika unterliegen und in Deutschland? Nein, das ist physikalisch da. Physikalische Server in Deutschland. Genau. Danke. Weitere Fragen?